Jo Leute, was geht? Hier ist wieder euer emp doppel i der Boss hier vom Boss Channel Number One, meine Freunde. Und nicht erschrecken, die Haare vom Boss sehen gerade nicht so fresh aus, meine Freunde. Aber darum geht es heute in diesem Video. Und zwar werde ich euch heute zwei sehr stabile Frisuren zeigen. Und zwei, ja, ich sag mal eher johannes Frisur, meine Freunde. Also bleibt dran und ihr werdet was lernen. Ja Leute, was geht? <lacht> Sorry Jungs, bei der Frisur wird selbst die Stimme vom Boss ein bisschen, ich sag mal, Johannes-mäßig. Aber was geht? Hier ist wieder euer Slatko. Ich sehe auch ein bisschen schmaler aus durch die Frisur, müsst ihr erstmal wissen. Und das ist die lelek Frisur Nummer 1, meine Freunde. Ihr seht auf jeden Fall hier vorne ein bisschen so zur Seite ja, weggegelt, meine Freunde. Auf jeden Fall kein heißes Eisen. Man sieht auf jeden Fall auch auf den ersten Blick, wenn man ja, jemanden sieht mit so einer Frisur, der Typ ist nicht gefährlich. Ihr seht jetzt gerade den Boss. Nicht mal der Boss sieht so gefährlich aus und es das heißt natürlich schon was. Auch automatisch was passiert ist. Ich habe hier mein stabiles Lacoste Polo-Shirt getragen. Und durch die Frisur ist quasi der oberste Knopf direkt zugegangen, meine Freunde. Da fühlt man sich, als würde man hier zum nächsten Vorstellungsgespräch gehen. Und ja, badezuschauer Zuschauer vom Boss, die Bosse, die Nachwuchsbosse, die sind natürlich Chefs. Da gibt man so kein Vorstellungsgespräch, Jungs. Also die Frisur auf jeden Fall kein heißes Eisen. Damit hat man keinen Erfolg auf der Street. Auch nicht im Leben. Einfach nirgendwo, Jungs. Stellt euch mal vor, ihr seid gerade im Fitnessstudio am Pumpen und da kommt einer rein mit der Frisur. Ha, da lacht man doch, Jungs. Also, das ist die lelek Frisur Nummer 1. Und jetzt kommen wir zur lelek Frisur Nummer 2. Hier ist wieder das Latko mit Leleck Frisur Nummer 2, meine Freunde. Ihr seht auf jeden Fall der Boss hier mit einem kleinen Zöpfchen am Start. Ist auf jeden Fall kein heißes Eisen, Jungs. Ich sag mal so, Zöpfchen, wo sieht man die normalerweise Ja bei den ein oder anderen Pferdefrauen, meine Freunde. Und jeder weiß, die sind definitiv nicht krass. Deswegen solltet ihr solche Frisuren definitiv auch nicht tragen. Noch ein kleines, ich sag mal extra, ihr seht der Boss, was hat er denn da an? Was ist das denn, meine Freunde? Ein Rucksack. Ihr seht, der Boss normalerweise nicht mit Rucksack unterwegs, aber mit der Frisur, ähnlich wie bei lelek Frisur Nummer 1, wo mir das Knöpflein zugegangen ist, habe ich bei der Frisur direkt irgendwie einen Rucksack auf den Rücken geschnallt bekommen, meine Freunde. Ist auf jeden Fall kein heißes Eisen, liegt wahrscheinlich daran. Das war, glaube ich, so eine, so eine Lelec Studentenfrisur, meine Freunde. Und wie ihr wisst, die sind nicht krass, Jungs. Deswegen auch keine wilde Frisur. Ich sag mal so, solche Frisuren sieht man auch in dem einen oder anderen. Ich sag mal japanischen Kampffilm, wo solche Krieger anhaben, da dachte ich, vielleicht ist die Frisur doch krass, aber ihr seht der Boss, wenn nicht mal ich mit der Frisur auf furchterregend aussehe, wer dann? Von daher keine krasse Frisur, denn die kommen jetzt, meine Freunde. Hier ist wieder der Boss und zwar diesmal mit der krassen Frisur, meine Freunde. Ihr seht schon, noch ist die Frisur nicht da, denn die wird jetzt quasi live mit euch zusammen gemacht, damit ihr auch, ich sag mal, Step für Step die Frisur nachmachen könnt. Weil mit der Frisur seid ihr nicht nur auf der Streetie Nummer 1, auch wenn ihr mal ein Date oder so habt, Jungs. Damit seid ihr definitiv erfolgreich. Erstmal klar bei den Basics für euch. Und zwar habe ich hier das eine oder andere Haarwachs bzw. Haargel, was ich euch empfehlen kann. Zum einen hier diese kleine Dose von Schwarzkopf. Deswegen habe ich das Haarwachs auch gewählt, weil ich sag mal so, Schwarzkopf hört sich natürlich schon mal krass an. Und ist auch definitiv krass, meine Freunde. Kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Aber für diese Frisur nehmen wir ganz heißes Eisen. Ich sag mal so, wer mein erstes Haarstyle, wie du gesehen hast, hat da auch schon ein krasses Gel gesehen. Ist jetzt halt ein anderes, aber trotzdem wild, Jungs. Und zwar das Balea Forming Cream. Ist auf jeden Fall ganz heißes Eisen. Ihr seht auch schon, mit dieser diamantenen Farbe, wirklich ganz heißes Eisen, meine Freunde. Und das dritte werde ich euch dann quasi zeigen, wenn es auch angewendet wird. So, Jungs, wir nehmen jetzt erstmal... Wir öffnen hier die Dose und wie jeder weiß, man braucht hier erstmal eine stabile Handvoll, Jungs. Warte mal, Jungs, ich zeige es euch. So, ungefähr so viel vom guten Balea Forming Cream. Das gute Teil kostet wahrscheinlich auch, ich sag mal, ja, 20, 30 Euro so eine Dose, aber es lohnt sich auch. Da muss man natürlich hier erstmal auch ein bisschen aufpassen mit der Rolex, weil das Zeug klebt wie die Hölle, Jungs. So, dann erstmal schön in den Händen verreiben. So, jetzt wir auf die andere Position. Ich hoffe, man sieht es noch gut so meine freunde und dann muss man ganz einfach von vorne nach hinten einmal durch dass man hier auch alles schön mit erwischt jungs dann wichtig die seiten ein bisschen nach unten und weitermachen so ungefähr so jungs bis man merkt alles ist ja schön in reihe und glied und es muss auf jeden fall auch gut glänzen meine freunde so ich würde mal sagen ihr seht schon der boss im vergleich zu den anderen frisuren davor sah ich aus wie ein johannes oder wie ein Lelek, wie so ein student meine freunde und jetzt sehe ich aus wie ein Unternehmer. Ihr seht schon, der Boss redet auch schon etwas gebildeter, Jungs. Mit der Frisur ist man nämlich, ich sag mal so, überall die Nummer eins. Wenn ihr so ein kleines Datechen habt, Jungs, und ihr kommt so, ja, ich sag mal, kreuzt so auf, da könnt ihr mit einem Polo ankommen. Da könnt ihr zu McDonalds gehen. Das ist egal, Jungs. Es kommt alles so rüber, als wärt ihr dem feinsten Restaurant auf der Welt und werdet mit einem Mercedes angefahren gekommen, Jungs. Also mit der Frisur auf jeden Fall ganz heißes Eisen. Ich zeige es euch nochmal. Ich werde sie noch nochmal kurz ein bisschen verfeinern. Ich sehe, da, da sind noch die ein oder anderen Schwachstellen drin. Aber jetzt kommen wir auch zu Gel Nummer 3, meine Freunde. Und zwar, ich sag mal so, die Haare sind schon schön am Glänzen. Sieht schon wild aus. Aber wie kriegt man die Haare noch mehr zum Glänzen? Ne? Mit diesem stabilen Kokoswachs, Jungs. Ja, das Kokoswachs sieht da nicht nur stabil aus nein nein jungs die haare die duften dann auch noch nach sehr stabiler kokosnuss ich zeige es euch auch mal hier da braucht man nicht ganz so viel jungs ungefähr ich sag mal so ein stückchen tut man auch erstmal schön in die haare in die hände einmassieren meine freunde bup, bup. da kann man schon mal riechen Wow, einfach nur fantastisch meine freunde und dann zack jetzt müsst ihr sehen wird das Ganze hier auch schön in die Haare einmassiert. Und so kriegt das Ganze noch einen festeren Halt, meine Freunde. So, die Seiten müssen auch ein bisschen bestrichen werden. Ist auch wichtig, ungefähr so, dass die Seiten auch ein bisschen glänzen. Jetzt denkt ihr euch, okay, Boss, wir sind fertig, die Haare sind fresh. Nein, Jungs, der wichtigste Faktor, der fehlt natürlich noch. So, jetzt verreibt man erstmal nochmal schön das ganze Wachs und das ganze geht in den Händen. Und dann kommt dieser Move. Zack. Weil wenn die Augenbrauen nicht glänzen, meine Freunde, dann habt ihr verloren. Fünf Minuten später, nachdem der Boss jetzt die, ich sag mal, stabile Frisur am Start hat, sieht man auch schon die ein oder andere optische Veränderung wieder. Hier die Brust ist wieder ein bisschen gewachsen, Jungs. Der Knopf hat sich hier wieder, ich sag mal, ja, verabschiedet, meine Freunde. Da ist die Brust wieder mächtiger gewesen. Man sieht auch, der Kragen vom Boss hat sich auch etwas aufgestellt, wie so ein Raubvogel in der Wildnis, meine Freunde. Das heißt nämlich, wenn der Kragen sich aufstellt, das steht für Gefahr. Und so ist es auch mit dem Boss. Und jetzt zeige ich euch nochmal schnell die Frisur, die Seiten hier ganz wild, sehr wild, wie gesagt, man sieht aus wie ein Unternehmer, aber auch gefährlich, wie so ein, wie so ein Junge von der Straße, also wirklich ganz heißes Eisen, Jungs, ihr seht es so mal, ich sag mal, so einen kleinen Shot vom Boss mit musikalischer Musik unterlegt, gönnt euch meine Freunde.